Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Rost, das trug ihn fortgeschwind. Sankt Martin ritt mit leichtem Mut, sein Mantel deckt ihn warm und gut. Im Schnee, im Schnee, im Schnee meiner Not, sonst ist der bittere Frost mein Tod. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin zog die Züge an, sein Ross stand still mein armer Mann. Sankt Martin will den Schwerteteig, den war. der Bettler schien ihn danken will St. Martin, aber ritt im All ihn weg mit seinen Mantel teil.